Politik in diesem Land und hier in Hannover, bin ich der Meinung, könnte ich das ganz gut vertreten. Einerseits die Interessen der Hannoveraner Menschen und auf der anderen Seite natürlich auch die Politik der Piratenpartei. Betreuung gehört zur Kinderbildung und Bildung muss unabhängig von den finanziellen Voraussetzungen der Eltern oder natürlich derer, die gebildet werden, möglich sein. Von daher sind einfach ausreichend kinder zur Verfügung zu stellen und das bisherige Vorgehen, dass man einfach eine Kenngröße annimmt und sagt, ja, mehr werden es sowieso nicht werden, die letztendlich einen Betreuungsplatz haben wollen. Das ist einfach nicht hinnehmbar, sondern es muss sich am Bedarf orientieren. Aber wir wissen auch, dass es noch ein zweites Problem in diesem Zusammenhang gibt. Denn man braucht natürlich auch entsprechendes Betreuungspersonal. Und da muss man dann sagen, solange Betreuungspersonal wie fast alle sozialen Berufe nicht wirklich so bezahlt werden, wie es dem genehm wird. Also wir bezahlen die Leute, die unser Geld äh, verwalten, höher als die Leute, die unsere Kinder äh, äh, beaufsichtigen. So lange brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn es auch nicht genügend Personal gibt, um dann die Arbeit in den Kindertagesstätten oder Kindergärten zu tun. Also wir wollen ja als Partei Nachhaltigkeit als Staatsziel im Grundgesetz verankern und dazu würde dann logischerweise auch gehören, dass wir wesentlich stärker in regenerative Energien gehen müssen und dass vor allen Dingen dafür gesorgt wird, dass auch hier die Subventionierung von umweltschädlichen Energien wie Kohle oder Öl in Form von Diesel aufhört. Dann setzt sich die regenerative Energie ganz klar durch, denn die ist jetzt schon konkurrenzfähig, wenn man sie ins Verhältnis setzt zu den regulären Kosten, die konventionelle Energien hervorrufen. Soziale Gerechtigkeit ist dann vorhanden, wenn tatsächlich jeder die gleichen Voraussetzungen erfüllen kann, um das zu erreichen, was er erreichen möchte also die gleichen Möglichkeiten dazu hat. Und ähm, das geht halt nur dann, wenn ähm, eben dafür gesorgt wird, dass wir kostenfreie äh, Bildung haben. Und dazu gehört dann auch, dass äh, eine gewisse Umverteilung von reich zu arm passiert. Denn der Zustand, den wir jetzt haben, dass äh, nur wenige Prozent der äh, Weltbevölkerung einen sehr großen Anteil am Vermögen haben, das ist einfach nicht hinnehmbar Und deshalb wollen wir ja beispielsweise auch eine Vermögensteuer von einem Prozent ab einem Vermögen von einer Million einführen, genauso wie einen Spitzensteuersatz von 65 Prozent ab einem Einkommen von einer Million. Zur ersten Frage, ja, es braucht eine Änderung. Zur zweiten Frage, nein, das wäre die falsche Änderung. Denn was wir brauchen, ist tatsächlich die Umsetzung des humanistischen Gedankens. Wer zu uns kommt, der wird schon seine Gründe dafür haben. Und die kann ja auch im Allgemeinen belegen. Und wir brauchen eigentlich noch eine Ausweitung der Fluchtgründe. Also wir werden in Zukunft auch immer mehr Klimaflüchtlinge haben. Und auch die sind dann auf dem Weg zu uns oder in andere Nationen. Und die westliche Industrie ist da nicht ganz unschuldig, dass es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist. Also insofern ist es für uns eigentlich ganz klar, dass wesentlich mehr humanere Aspekte zum Tragen kommen müssen, wenn man darüber entscheiden will, wer darf zu uns kommen und wer nicht. Die wirtschaftlichen Gründe, die sind da ganz außen vor zu lassen. Agenturen mal das machen würden, was eigentlich ihr Job ist, nämlich Arbeitsplätze zu vermitteln, dann hätten sie durchaus noch eine Berechtigung. Aber sie fungieren ja momentan eigentlich nur dazu, eben Tats-IV-Empfänger zu drangsalieren, in immer irgendwelche mehr oder minder sinnlosen Maßnahmen zu stecken und gar nicht mehr ihrem eigentlichen Zweck nachzukommen. Von daher hat sich das Modell der Arbeitsagentur in der Form, wie es jetzt gelebt wird, auf jeden Fall überlebt. ist an sich etwas Gutes. Nur die Bedingungen dafür, die müssen natürlich auch gut sein und zwar für alle Beteiligten. Wenn etwas dabei rauskommt, wie es bei TTIP angedacht war und wie es mit CETA wohl teilweise wohl auch kommen wird, dass es internationale Schiedsgerichte gibt, die die nationalen Gerichte außer Kraft setzen, wenn es dazu kommen kann, dass Verbraucherrechte, Umweltrechte, Arbeitnehmerrechte in einzelnen der beteiligten Staaten zurückgefahren werden, wenn überhaupt sich die Bedingungen für einzelne Beteiligte verschlechtern, wenn eben nicht alle gleichermaßen davon profitieren, dann sind das keine Abkommen, die tatsächlich gefasst werden müssen. Wenn es nur darum geht, tatsächlich Zollschranken zu lösen, dafür gibt es beispielsweise das internationale Zollabkommen, das GATT. Da kann man schon sehr viel mitmachen. Und für alles andere lassen sich auch Detaillösungen finden, die im Bilateralen dann ausgehandelt werden. Und überhaupt müssen ja wir erstmal wirklich in den jeweiligen Staaten dann gleiche Standards herrschen. Also bei TTIP, dem Handelsabkommen zwischen EU und den USA, hatten wir ja beispielsweise das Problem, dass in verschiedenen Bundesstaaten der USA verschiedene technische Voraussetzungen für die Verkabelung innerhalb von Maschinen galten sodass man sich überhaupt erstmal fragen musste, was für ein Standard soll letztendlich genommen werden. Und bevor solche grundsätzlichen Sachen nicht geklärt sind, braucht man über Abkommen in der Größenordnung überhaupt nicht nachzudenken. Die Daten sind keine neue Währung, sondern sie sind eigentlich schon eine ganze Zeitwährung denn überall dort, wo wir Daten hinterlassen, dort werden sie auch entsprechend verwertet, vermarktet und wir wundern uns dann, warum wir dann Werbung bekommen, die immer zielgerichteter auf uns zugeschnitten ist, angeblich. Und wenn wir nicht darauf aufpassen, wo wir überall unsere Daten hinterlassen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass diese Daten dann genutzt werden, um uns vorzugsweise dann im von konsum zu bearbeiten oder auch dass sie von staatlicher seite genutzt werden um profile über uns anzulegen und insofern ist es auch sehr wichtig dass wir die menschen darauf aufmerksam machen wie sie mit ihren daten umzugehen haben und das fängt schon in der schule an also wir brauchen etwas wie medienbildung von vornherein so dass, äh, all die, die jetzt schon mit ihren Smartphones in der dritten Klasse unterwegs sind, äh, genau wissen, was sie dort tun. Direkte Demokratie ist ja einer der Grundpfeiler unserer Politik. Wir wollen ja endlich Volksabstimmungen haben, eben nicht mehr nur alle paar Jahre zur Wahl zu gehen, sondern auch zwischenzeitlich über wirklich die Sachen entscheiden können, die sehr großen Einfluss auf sehr viele Menschen haben. Das Paradebeispiel bei uns ist halt die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das wäre ein Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik, der nicht allein nur von Parlamentariern entschieden werden sollte, sondern wo tatsächlich mit ausreichender Information jeder einzelne Bürger darüber abstimmen sollte, was ihm persönlich dann gefällt oder was nicht und äh, dass so etwas funktioniert, das sieht man ja in der Schweiz, wo ständig Volksabstimmungen durchgeführt werden. Es ist einfach ein Anachronismus, dass das in Deutschland nach wie vor nicht in Betracht gezogen wird. Freiheit stirbt mit Sicherheit, weil diese Sicherheit die uns jetzt angeblich dadurch äh, zugutekommt, dass immer mehr Überwachungsmaßnahmen vorgenommen werden, die schränkt uns in unserer persönlichen Freiheit ein. Und insofern ist es ganz klar, dass mit Sicherheit unsere Freiheit sterben wird, weil wir uns einfach nicht mehr so geben können, werden, wie es bislang der Fall ist. Weil wir immer darüber nachdenken müssen, was sagen wir, zu wem sagen wir es, wo wird vielleicht gerade gespeichert, was wir sagen, was wir tun, was wir anklicken. Und insofern ist das eine Grundaussage, die universell anwendbar ist. Nochmal fünf Jahre GroKo, das heißt nochmal fünf Jahre mehr oder weniger Stillstand und eine weitere Einschränkung all unserer persönlichen Freiheiten. Das ist das Horror-Szenario schlechthin und genau deshalb heißt es halt, Piraten wählen, um dort eine Änderung herbeizuführen. Ja, das ist jetzt das mit der Glaskugel. Also Es gibt durchaus Untersuchungen, die sagen, dass zwischen 30 und 80 Prozent je nach Branche an momentan existenten Arbeitsplätzen wegfallen. Wenn man sieht, dass in Japan die ersten Pflegeroboter eingesetzt werden, wenn man sieht, dass in den Vereinigten Arabischen Emiraten jetzt die ersten Polizeiroboter eingesetzt werden, dann äh, werden Maschinen immer weiter Tätigkeiten übernehmen, wo vor fünf Jahren gedacht hat, äh, jeder, dass das reine Utopie ist und was ja auch in entsprechenden Filmen dann verarbeitet wurde. Und äh, genau da müssen wir dann gucken, wie kriegen wir tatsächlich unseren sozialen Staat, unseren Sozialstaat, noch geregelt? Dafür wollen wir ja eine quasi Wertschöpfungssteuer auf den Ertrag von Maschinen einführen, der dann dazu beitragen soll, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren. Denn eins ist klar, unser Sozialsystem wird nicht mehr reinweg mit den Beiträgen aus der Arbeiterschaft und der Angestelltenschaft überleben können.